Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich mir mein äh, Gebetsjournal bzw. mein Glaubensjournal schon bereitgelegt und das war ja die erste Seite, die ich letztes Mal gemacht habe. Dazu habe ich mir ein Washi dazu ähm, bereitgelegt, weil ich möchte jetzt nämlich diese Seite hier äh, anfangen. Und zwar hatte ich zwei äh, Träume, die ein bisschen äh, aufeinander aufbauen. Ähm, Genau, vielleicht erzähle ich die Träume nachher einmal kurz, aber äh, dazu möchte ich auf jeden Fall mir Kästchen schaffen, wo ich ähm, diese Träume festhalte. Genau, das waren auf jeden Fall wichtige Träume und deswegen möchte ich die festhalten und habe mir jetzt überlegt, ich möchte so einen Rand machen. Ähm, ich schneide mir gerade mal das einmal ab, dass ich hier eine gerade Kante habe. Und ja, ich habe hier schon ein bisschen mehr abgepult, damit das nicht mehr so dolle klebt. Damit ich es nachher dann von dem Papier auch gut runterkriege. Und irgendwie ärgert mich die Rolle gerade. So, und zwar werde ich dann, ich werde mal gucken, ich glaube, ich lasse so zwei Punkte frei. Ja, das ist ganz praktisch, ne? wenn man jetzt hier die Punkte hat, da kann man gut drum lang kleben. So, und hier werden dann zwei Punkte vorbei. Zack. Schau Eins. und jetzt überlege ich gerade ob ich, ob ich von der Seite hier an aber ich muss das nochmal abrollen und hier nochmal ein bisschen schon mal irgendwo hingeklebt haben dass es ein bisschen Klebekraft verliert und das, ich habe jetzt extra eins geweht was sowieso schon nicht so tolle klebt ähm, ach ja, hier hatte ich ganz oben direkt angefahren und dann bis unter, wo dann noch zwei Punkte übersetzt. Also, so ob ich das so gerade hier kriege, ich hoffe es sieht ganz okay aus. So und dann ja auch hier Schwuppi. Da drauf. Und das Ganze natürlich auch nochmal hier oben. So. Das wird ganz schief. So, genau. Ja, und das soll dann halt dieser Kasten werden, in dem ich dann später schreibe, also wo als ich meinen Text reinmache. Da werde ich, ähm, ja, wenn dann mit einer hellen Farbe arbeiten. Und hier will ich halt die übung machen. Also da will ich es dann ein bisschen... Das machen Zack. so ein bisschen ist ein bisschen zu viel sollte so also ungefähr soll nicht ganz ganz ganz genau sein aber schon ein bisschen gerade so festgedrückt Na, da wo ihr kleben nicht kleben sollte klebt er und genau. so das erste der erste Traum meine ich habe mir hier letztens so mein, mein Kistchen gebaut, wo meine ganzen Trauben reinpassen. Und das erste, ähm, was war, das ist der erste Traum, da ging es um ein Schiff. Und zwar um ein äh, großes ähm, Kreuzfahrtschiff, so wie eine AIDA zum Beispiel. Und ähm, ja, deswegen werde ich auf jeden Fall hier mit Blau arbeiten und ich muss mal gucken, womit noch vielleicht nehme ich einfach nur helle Blautöne muss mal gucken hier so ein bisschen halt Ozean und äh, links genau und dann werde ich mal gucken, ich habe ja einen Stempel praktischerweise jetzt gerade erst gekriegt von diesem großen Kreuzfahrtschiff und das werde ich mir hier irgendwie in blau auch mit draufstempeln, weil das perfekt passt das fühle ich mir hier schon mal ab und das werde ich glaube ich zum Schluss stempeln also ich werde jetzt als erstes hier so einen Hintergrund schaffen in Blautönen und dann ich schon mal werde ich am Ende dann das Schiff drauf stempeln so das ist jetzt so meine grundidee bisher ähm, ja weiß nicht nur zwei blautöne ob das nicht ein bisschen zu einseitig wird vielleicht nicht auch noch ein paar von meinen stempelkisten die stehen ja da oben ähm, oder da hinten und überlege gerade weil ich habe ja hier pazifik äh, blau das passt doch auch Vielleicht fange ich unten mit dem an. Nehme hier einfach ein Blending-Tool. Jetzt muss ich mal gucken. Blau, blau, blau. Ach, ich muss unbedingt mir noch ein paar von diesen Dingern hier besorgen. Ich habe da einfach zu wenig von. Was habe ich für schwarz benutzt? Ja, das hier ist zwar blau, aber das ist natürlich ein ganz anderes blau. Ich benutze die immer einfach, ehrlich gesagt, für alle möglichen Farben. Egal, so also ich nehme jetzt den, der wird jetzt hier, das ist dunkelblieb. Zur Not kann man den ja auch wieder ein bisschen auswaschen. So, und dann gehe ich mal hier in den Kissen. Ich glaube, ich werde mir das mal ein ganz bisschen verdünnen. Ähm, ja, wo habe ich denn jetzt meine Sprühflasche gelassen? Muss ich einmal ganz kurz gucken. So, da habe ich sie und dann werde ich glaube ich hier unten nochmal so einmal rein sprühen. Muss ich So, ja, und dann fange ich hier unten jetzt einfach an. Ich mache jetzt hier auch nicht groß irgendwas auf die Rückseite, weil da ist ja so dunkle Farbe. Ich glaube nicht, dass ich da Probleme kriege. Ich sehe gerade, hier unten nimmt er die Farbe nicht so gut an. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Wasser lag. So, ich habe da auch mit diesem Buch hier noch gar nichts ausprobiert. Ich also ich weiß auch gar nicht, ob das... Äh oh, mal kurz hier, mach ich mal ganz kurz wenigstens das so hin, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das da drüben machen will. So. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Zu Pazifik passt das auf jeden Fall und ihr seht hier unten nur die Hälfte. So. Ja, dann nehme ich mal das hellere Blau hier. dann gucke ich erstmal. Ja. So, nicht verkehrt. Das mache ich auch direkt gleich aus dem Ding. Ich habe jetzt auch nicht so dolle gedrückt. Ich habe jetzt nur die Restfarbe hier genommen. Die auch hier unten ein bisschen in die dunkle Farbe rein. So. Naja, und das oben ist ja dann wieder mehr grün. Da muss ich mal gucken, ich glaube, ich werde das hier für oben benutzen. Das drücke ich hier doch mal ein bisschen. Ich nutze das für oben. Und das Grün werde ich, glaube ich, so ein bisschen in den Übergang quasi machen. Auch wenn da oben so ein bisschen weiß durchguckt, ist auch gar nicht schlimm, weil bei den Wolken kann ja auch mal ein bisschen weiß durchgucken. So, das gefällt mir schon mal gut. Dann nehme ich mir hier jetzt mal so ein grünes Teil. Zack. Und mache mir da auch nur ganz, ganz wenig. Und ich versuche da ganz nur einen kleinen Tropfen. Das wird geschüttelt. Doch, habe ich geschüttelt vorhin. Oder ich überlege gerade, ob ich mit der Farbe das Schiff mache. Aber nee, das mache ich sogar mit schwarz, glaube ich. Oder mit grau. Mit grau mache ich das. Weil ich möchte ja noch Text reinschreiben. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. So, die Farbe, die will ich jetzt hier einmal ein bisschen abstreifen, bevor ich darüber gehe. So, und dann so ein bisschen in die Übergänge zwischen Himmel und Maus wow, ist schon. Krass, ne? Wahnsinn. Das gibt mir noch ganz, ganz wenig Farbe ab. Das ist echt, also das Zeug ist echt von der Trocknungszeit her, guck mal, ich habe jetzt echt ganz, ganz wenig genommen und das macht aber ordentlich Farbe. Ja, sieht schön aus. Das gefällt mir schon mal sehr gut, auch wenn es nur theoretisch äh, nur drei Farben sind. Vielleicht ein bisschen eintönig aussieht, aber ich finde es schon gut. So in etwa habe ich es mir vorgestellt. So und dann fummel ich mir jetzt hier. Die Klebedinger ab und hoffe, dass ich die hier gleich weiterverwenden kann. Weil dann möchte ich es nämlich genauso machen. Dann halt nur mit anderen Farben. So... Na, das sieht doch schon mal ganz schick aus, finde ich. Ja, klar, hier ist es breiter als da, aber das ist mir das ist mir nicht so schlimm. Aber ich finde es sogar breiter, ein bisschen schöner als den Schmalenrand. Ehrlich gesagt, aber ist egal. So, jetzt werde ich mir da mal einen. Mal ich habe die nämlich nach unten gelegt, weil die waren nicht so. Die waren ziemlich schnell. Also ich weiß nicht, ob da nicht so viel Farbe drin ist, oder warum, aber die waren, wenn, wenn ich die nach oben, also eigentlich soll man Stifte ja eh hinlegen, ich muss mir auch mal wirklich was anderes überlegen für meine Stifte. Also wirklich so ein Teil, ähm, ja, so ein kleines Regal, wo ich meine Stifte alle reinlegen kann. Weil äh, da denen hier auch zumindest Probleme. Seht ihr das hier? Da ist also entweder kaum noch Tinte drin, die standen die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten, dann werde ich meine Stabilos, wollte ich gerade sagen, nehmen und die habe ich jetzt natürlich nicht hier. Also ich habe welche hier, aber nicht die, die ich gerade wollte, aber ich kann die von denen hier vielleicht benutzen. Ja, ach, nutze ich die. Das ist schon okay. Und zwar will ich jetzt hier am Rand einfach so unsauber. Ich habe nämlich... Ähm, bei einer Tauschpost, das Video habt ihr wahrscheinlich gesehen, ähm, mit äh, Bastelmix. Und sie hat, wir hatten ähm, ATC-Karten getauscht und sie hatte bei den Tickets, also wir haben ATC und Tickets getauscht und äh, bei den Tickets hat sie so einfach so drumherum gemalt, äh, einfach irgendwie und das sah gut aus. Äh, deswegen werde ich jetzt hier einfach, genau, unsauber. Ach, mal gucken. Hat es auch noch überall verschiedene dicken, na, das gleicht doch hier das dicke wieder aus, perfekt, na, guck mal, so, ja, äh, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass es gut aussieht und hier habe ich aus, aus, aus Versehen auch noch äh, wie Wellen gemacht, na, passt doch alles, guck mal, sehr schön, ja, und hier werde ich dann, wie gesagt, meinen Text äh, reinschreiben, ähm, ja, also, wie gesagt, der erste Traum war so, dass ich von so einem Kreuzfahrtschiff geträumt habe. Und ähm, auf der Brücke, also das Schiff war komplett leer, es war niemand auf dem Schiff. Und es trieb so ähm, alleine auf dem, auf dem Meer rum. Und äh, ja dann ähm, ging der Traum so weiter, dass ich gesehen habe, dass auf der Brücke die Kapitänsmütze liegt. Und ich wusste dann einfach in dem Traum, dass diese Kapitänsnütze für meinen Mann gedacht ist. Und dass er quasi seinen Platz als Kapitän dieses Schiffes einnehmen will. Und ähm, ja, das ist manchmal so, wenn man ähm, Träume von Gott bekommt, dann weiß man einfach, was sie bedeuten. Nicht immer, aber manchmal. Genau, und ja, ich wusste dann in dem Moment auf jeden Fall, dass es halt so ist, dass mein Mann halt auf die Brücke gehen soll und dieses Schiff halt eben übernehmen soll. Genau, und ähm, ich bin dann auf einmal auch darum gelaufen als Stewardess, um mich um die Leute zu kümmern, also ähm, die quasi zu bewirken. Und ähm, dann war es so, dass... Äh, mein Mann dann eben auf der Brücke stand und dann sind äh, drei Leute auf, die, auf das Schiff gekommen als Passagiere. Das sind äh, drei Menschen, die ich auch kenne. Und äh, ja, Gott hat uns diese Menschen sozusagen ans Herz gelegt und äh, wir sollen uns halt ein bisschen um diese Menschen kümmern. Genau. Und äh, ja, jetzt... Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also das war der erste Traum und dann äh, gab es noch einen zweiten Traum, der ähm, für später ähm, gedacht ist, also für die Zukunft sozusagen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich gestalte gleich die Seite und dann erzähle ich den Traum auch noch. Der war auch nicht so lang. Jetzt will ich aber erstmal hier mein Schiff fertig machen. Und ich bin gerade am überlegen mit welcher Farbe ich das mache. Ob ich damit schwarz stempel, Aber ich glaube, ich nehme lieber eine von diesen Acrylfarben hier. Und ähm, ich glaube, ich nehme gelb. Ich, dass ich das hier so ein bisschen mit einem Tool drauf packe. Und dann kann es ja noch durchscheinen. Und auf diese Farben kann man ja auch wieder draufmalen. Die trocknen super schnell. Und man kann dann wieder drauf malen, das ist immer ganz gut. Und deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen mehr Farbe nehmen, weil das ja schnell trocknet. Hier mit dem Tool überall. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Farbe. Ich glaube Tupfen geht besser. So. Dann gucke ich mal, hoffentlich funktioniert es. Naja, hier unten nicht so ganz. Ich jetzt die Farbe nicht so abgegeben, wie es sollte. Aber ganz unten finde ich es auch gar nicht so schlimm bei den Wellen, weil bei den Wellen könnte ich auch noch mal selber... Ach, ich glaube, ich habe auch die Farbe wieder richtig geschüttelt. Probiere Ich es nochmal, es geht jetzt natürlich nicht so einfach, das da genau so wieder drauf zu packen. Aber ich probiere es. Ja. ja, aber man erkennt auf jeden Fall ein Schiff, finde ich. Man erkennt schon, dass es ein Schiff ist und wenn man den Text dann dazu liest, dann glaube ich, passt das schon. Genau, außerdem ist es ja eh für mich und ich weiß ja theoretisch ähm, über die Sachen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das wieder abmache hier von meinem Stempel. Natürlich unten die Wellen vom Schiff hätte ich natürlich in blau machen können. Habe ich jetzt ohne Absicht nicht gemacht. Weil ich mir dachte, nee, nicht noch mehr Aufwand. Außerdem weiß ich nicht, ob man das auf dem Blau dann überhaupt sieht. So, perfektos. Ja, das war das. Ich glaube, ich werde auch noch einen Kompass hin machen, weil der ist mir ein bisschen groß. Ich habe hier einen, der ist kleiner. Den hier. Und dann nehme ich diesen kleinen Kompass noch. Und den mache ich aber in. jetzt mache ich den grün wie die Hoffnung vielleicht. Muss ja. so. also. ich jetzt halt schütteln. Das ist auch gleich ein bisschen mehr. Also das Schiff hätte auch als grün wie die Hoffnung... Hätte ich auch machen können, aber ich glaube, so der Kompass steht natürlich für Jesus, ganz klar. Und den versuche ich mal hier oben. Ja, ist ganz okay. Also die Farbe eignet sich jetzt nicht perfekt zum Stempeln, aber es geht. Aus den Witzen hier mit Wasser lösen und dann nicht, dass die Farbe da in den, in den Ecken hart wird und dann funktioniert der Stempel nicht mehr, weil die Farbe da fest ist so okay. Das haben wir auch. Ja, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Wie gesagt, den Text werde ich dann äh, für mich alleine reinschreiben. Ihr habt ja den Traum jetzt einmal gehört. So, und hier werde ich jetzt auch wieder, und dann werde ich hier ähm, einmal unten mit Schwarz arbeiten. Und nach oben dann immer heller bis gelb. Warum erkläre ich euch dann gleich? Also, ich sage euch gleich, wie dieser Traum war und äh, warum er mit dem anderen Traum zu tun hat. Weil eigentlich wirken die nicht so, als wenn die zusammengehören, tun sie aber. Wie gesagt, ich kann das schwer erklären, äh, wenn ihr selber Christen seid und nicht jeder Christ äh, kriegt auch solche Träume. Also. Gott hat uns ja ganz verschieden gemacht und ähm, ja geht halt auch ganz verschieden mit uns um. Aber wir sollen uns auch schon nach den Geistesgaben, so nennt sich das, äh, ausstrecken. Also Träume, Visionen, äh, lauter solche Sachen. Ich kann sein, dass ich jetzt mal ein bisschen ins Bild muss, weil ich hier irgendwie gerade... Äh, vielleicht kriege ich es so hin. Ja, so ist es besser. Okay. Ja, genau. Ähm, es gibt auch ein Sprachengebet, weiß nicht, ob da schon mal jemand von euch was gehört hat, also wer jetzt so mit dem Christsein, äh, und vor allem mit der charismatischen Ausrichtung, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Christen ähm, und ich komme halt aus der charismatischen Bewegung, sage ich jetzt mal, ähm, und äh, da ist es ziemlich normal, dass man Träume, Visionen hat, dass man in anderen Sprachen betet. Ähm, ja, das Sprachengebet ist, ein Gebet, ist eine Sprache, die man von Gott bekommt, die man manchmal selbst versteht, aber auch manchmal aber auch nicht. Also da gibt es verschiedene ähm, Sachen. Manchmal versteht man die Dinge, die man da bekommt. Und es gibt aber auch... Ähm, Teile, die man vielleicht nicht versteht. Genau, und im Prinzip sind das einfach nur irgendwelche Silben, ähm, ja, die dann wie eine Sprache klingen. Zum Beispiel, ähm, ja, kriege ich das jetzt einfach so aus dem, ähm, es ist schwierig natürlich, das jetzt so einfach zu machen, ähm, wenn man gar nicht für etwas betet. Also bei mir kommt das Sprachengebiet eigentlich immer dann, wenn ich intensiv für etwas bete. Ähm, genau. So. Dann benutze ich das schwarz. Schwarz mache ich es jetzt aber doch mal so. Ich mache es jetzt hier doch mal so drauf, weil ich möchte natürlich nicht, dass es. Und jemand hatte mir ähm, bei der ersten Seite drunter geschrieben, Ja, erst habe ich gedacht, ach, in so einem Glaubensjournal und dann mit Schwarz. Das passt irgendwie nicht so, aber am Ende hat es dann doch gepasst. Und ja, auch äh, in der Glaubensdings äh, gibt es natürlich Schwarz und Weiß. Ne? Äh, genau. So wie es Gott gibt, gibt es halt auch den Teufel und da gehört das Schwarz eben auch dazu. So, mal gucken, dass ich ein, so, das reicht aber auf jeden Fall mit Schwarz. Das sind natürlich die Finger wieder total ein, aber es ist mir egal. So, jetzt überlege ich, ich möchte nach oben, schwarz, äh, nach oben dann ähm, auf jeden Fall Gelb haben und ich glaube, ich nehme jetzt das Kussrot von Stampin' Up. Und dann nehme ich auch keins von den Dingern hier, sondern wir hier eins wo richtig rot ist. Und da werde ich auch wirklich, achso, ich muss mal gucken, das ist noch nicht ganz trocken. Fange ich hier mal an. Und das soll auf jeden Fall dann auf dieses Rot schon oder schwarz. Ah, ihr seht, da muss ich gleich mal gucken. Ich glaube das Kussrot gab es auch nicht mehr zum Auffüllen, aber ich guck mal gerade, ob ich das jetzt als, als Auffüller habe. Mensch. Nee, leider nicht. Ich habe nur das Merlot gefunden. Aber ich glaube, das Merlot ist mir zu dunkel. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Probieren geht über studieren. So, doch für den Anfang gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das soll ja auch ein bisschen wie ein Farbverlauf sein. Ja, doch, ist gut. so Ein richtig tiefes Dunkelrot. Und dann wieder heller. Ich hasse jetzt hier natürlich noch ein bisschen besser von dem Von da direkt dann gleich einen Übergang zu Gelb. Dann nehme ich ruhig das hier, weil das ist hier so ein richtig heftiges Gelb. Scheint das hier ein bisschen fest zu sein. Ich höre die Kugel hier drin gar nicht schütteln. Ah, jetzt, okay. Das ist besser geworden, glaube ich. So, dann nehme ich mir hier wieder das Gelb. Upsi. Jetzt sind wir noch Farbe drin. Hm, gar nicht wenig sogar. Die wundert mich, dass das noch nicht getrocknet ist. Vielleicht hält das in so einem Schwamm länger. Ob Ich das mal hinkriege, irgendwas zu machen, ohne mich voll zu sauen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hoffe hoffentlich mal jetzt verloren. So. Und dann fange ich hier tatsächlich wirklich an und gehe hier drüber mit dem krassen gelb so, so bisschen, blenden auch okay. so, ja, nicht zu viel sonst kommt das old da oben hin Geht hier schon zu orange jetzt das teil gut ja sieht sehr sehr gut aus passt auf jeden fall aber was ich dazu stemple oder so also gezeichnet, kriege ich es leider nicht. Am liebsten würde ich dazu was zeichnen, aber das werde ich leider nicht hinkriegen. Und zwar war dieser Traum hier so. Ich habe halt abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, über dieses Schiff nachgedacht und wer da alles noch so drauf soll auf das Schiff. Weil das ist ja ein Riesen-Kutter <lacht> Riesen und äh, da passen ja... Also ich habe meinen Mann mal gefragt, ob er weiß, wie viele Leute auf so ein AIDA-Schiff äh, passen. Und er meinte ja so, er schätzt so 2000 Menschen. Und das ist natürlich schon echt krass viel. Äh, 2000 Menschen. Upsi, also Das sollte nicht passieren, aber jetzt will ich es ja eh nicht mehr verwenden. Das ist schon in Ordnung. Ja. Und ähm, genau, und dann habe ich halt so gedacht, naja, wer soll denn da halt noch so drauf? Und ähm, dann hatte ich in der nächsten Nacht einen Traum, wo ähm, Gott mir gezeigt hat, also das war ein wie eine Kneipe, wo ganz viele sehr düstere Menschen drin waren. Also wirklich. Einfach düster von der Seele her, wisst ihr, wie ich meine? Also, die waren auch dunkel gekleidet, alle in Schwarz und äh, sie guckten auch ganz böse und ähm, waren halt ja nicht, äh, nicht äh, sehr freundlich, <lacht> sahen nicht freundlich aus. Und ähm, ja, und Gott sagte halt, dass äh, er ist, also dazu gibt es auch die Bibelstelle, die zeige ich euch gleich mal. So, ich habe die Stelle gefunden, die ich gesucht habe, und zwar steht das Ganze in Lukas 5, 26, geht's los, und da fange ich mal an zu lesen, und ihr seht schon, der Zolleinnehmer Levi. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger sahen, äh, saßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Deshalb gibt äh, Entschuldigung, weshalb gibt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab, sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Genau, äh, da steckt sehr, sehr viel drin in dem Spruch, vor allem auch mit diesem für gesund halten, aber das ist ein Thema für sich. Aber äh, ja, hauptsächlich geht es halt darum. Diese dieser äh, diese Stelle kam mir im Traum dann direkt halt in den Kopf und ähm, das war halt das, was ähm, der Herr halt sagen wollte. Er ist halt für die Menschen gekommen, die noch voller Sünde sind und die noch ähm, im tiefsten Dunkeln ihrer Seele gefangen sind und er möchte sie halt hinaus lieben in das Licht. Und deswegen auch dieser Verlauf von schwarz über die rot, die Liebe und dann hin zum Licht. Licht ist eben Wahrheit, Erkenntnis. All diese Dinge, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind. Zuerst sind wir im Dunkeln und in der Bibel steht, dass wir alle Sünder sind. Und ich glaube, wenn jeder mal so ein bisschen über sich selbst nachdenkt, dann fällt einem auch auf, dass es tatsächlich so ist. Also auch ich als Christ habe natürlich Sünde in mir. Also ich bin ja auch ein Mensch und deswegen ist ja auch Jesus für uns gestorben, für diese Dinge, damit wir eben immer wieder zu ihm kommen können und das alles bei ihm lassen können. Genau. So und ja, das war halt dieser Traum vom Dunkeln, liebt Gott uns heraus in das Licht, dass wir die Wahrheit erkennen können und ja, die Wahrheit kann auch manchmal ein bisschen wehtun, aber die Liebe ist immer so groß und so stark, dass sie das alles ähm, übertrumpft, also deswegen auch so viel Rot und ein bisschen Schwarz nur und nicht so viel Gelb, weil das Wichtigste an dem Ganzen ist die Liebe. Und äh, ja, das hat Jesus an einer anderen Stelle in der Werkpredigt auch gesagt. Ähm, die wichtigsten Gebote, was sind eigentlich die wichtigsten Gebote? Die Juden hatten ja sehr, sehr viele Gebote oder haben zum Teil auch heute noch ähm, sehr viele Gebote, die sie so auf sich selbst legen. Und Jesus sagt, es gibt nur zwei wichtige, wirklich wichtige Gebote. Und zwar, äh, liebe Gott von ganzem Herzen, mit aller Seele, mit, äh, ja, mit aller, all deiner Kraft. Und das zweite Gesetz ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du diese beiden ähm, Dinge erfüllst, dann kannst du schon gar nicht mehr so sündigen. Weißt du, wie ich meine? Genau, okay. Ja, das war die Predigt dazu. Also das waren diese beiden Träume auf jeden Fall. Ja, und ihr merkt schon die Tendenz, ähm, wohin das hier gerade geht. Also wenn ich in meinem Art Journal was mache und dazu was Besonderes bekomme, wo ich das Gefühl habe, es ist gut, das auch weiterzugeben, dann werde ich das in dieser Form hier machen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe mit dem Glauben und so überhaupt nichts am Hut, ich möchte möchte davon nichts wissen, dann empfehle ich euch, diese Glaubensjournal-Sachen euch nicht anzusehen. Genau, weil da wird es, glaube ich, immer so ein bisschen in diese Richtung zumindest gehen. Gut, ihr Lieben, ja, ich überlege gerade, ob ich mir hier auch noch diesen schwarzen Rand mache oder nicht. Ähm, ich möchte ja eigentlich, dass man schon weiß, dass die Sachen zusammengehören. Vielleicht werde ich das einfach mit einem Pfeilstempel oder so machen. Mal gucken, ich habe ja hier jetzt doch einige Sachen bekommen. Wo ich, äh, this way, genau, das ist doch perfekt. Ähm, muss ich nur gucken, weil eigentlich brauche ich den genau in die andere Richtung. Ja, ich schaue mal, vielleicht, also ich werde ihn auf jeden Fall einmal so hinmachen, weil ich werde, glaube ich, ganz merkwürdig anfangen, ich werde nämlich hier unten anfangen zu schreiben und werde dann immer, zwar schon von rechts nach links, aber ich werde von unten den Text anfangen und werde so rum das aufschreiben, weil die Leute ja vom Dunkeln ins Licht kommen sollen, also werde ich Genau, Und da werde ich den Stempel mir hier so einmal hinkleben, hinmachen. das mache ich gleich. Bevor ich das vergesse, so jetzt habt ihr nichts gehört wahrscheinlich, bevor ich das vergesse, werde ich das jetzt machen, das hatte ich vorhin schon, diesen Gedanken, dass ich das ähm, so rumschreiben möchte. Und dann passt natürlich dieses This Way hier gut hin. Zack, so. Und passt der noch auf den, ja der passt gerade noch auf den. Okay. So, und das werde ich mir aber, glaube ich, einfach in Schwarz draufstempeln. Wobei man könnte es sogar auch in Flüster weiß machen, aber dann fällt es nicht so aus. Ich mache das in Schwarz. Und diese Stempel hier von diesem... Ich muss nochmal gucken, welcher Shop das war, aber die gefallen mir sehr, sehr gut, weil... Äh, beim ersten Mal Stempeln sind die gleich, sind die direkt gleich ähm, super. Also die sind jetzt nicht irgendwie doof oder so. Die nehmen die Farbe gleich super an. So, jetzt nochmal gucken. Ich möchte das ungefähr auf diese Linie hier machen. Zack. Ja, sieht doch sehr gut aus. This way, genau. Ja, so doppeldeutig. Einmal, weil ich mit dem Text von unten nach oben schreiben will. Und dann auch, ähm, ja weil das halt der Weg ist, so wie ich vorhin den Traum erklärt habe. Finde ich, passt alles total gut. Na, klebt doch. So, okay. Aber da fehlt mir noch was. Und zwar habe ich hier gerade gesehen, gibt es noch so ganz klein. Oh, ist zwar jetzt ein bisschen doof mit diesem Riesenstempel, aber das macht nichts. Genau, das andere war Glutrot und jetzt nehme ich mal mein Kussrot. Um. und Jetzt hier einfach das Kussrot. Das Glutrot, das ärgert mich wirklich. Ich hoffe, das war mit bei der Bestellung dabei, die noch einfach noch nicht angekommen ist, weil die Sachen noch nicht lieferbar waren. Na komm. Nimm ein bisschen Farbe an, bitte. So. Genau, vorhin habe ich bei dem anderen Kussrot gesagt, aber es war es gar nicht. Das war... Äh, Glutrot. So, und dann packe ich das hier drauf, zack, Die Liebe. Und meine Hoffnung auch dabei, Hoch. Ähm, nee, Hope war nicht dabei, aber Home. Home ist auch nicht schlecht, weil wenn man dann am Licht angekommen ist, ist man theoretisch äh, praktisch hm, zu Hause. Jeder von uns hat so eine Sehnsucht im Herzen. Und äh, diese Sehnsucht kann, können wir nicht stillen. Wir versuchen das. Unser ganzes Leben lang versuchen wir, diese Sehnsucht zu stillen. Mit allem Möglichen, mit materiellen Sachen, mit Beziehungen, zu Partnern und so weiter und so weiter. Und wir sind immer enttäuscht und wundern uns immer, warum, warum uns nichts wirklich glücklich macht. Ja, das ist ganz einfach, weil diese, äh, dieses Defizit in uns drin kann nur Gott ausfüllen und deswegen passt dieses Huhn, zack, sehr sehr gut das werde ich auch im stempeln. und zwar habe ich ah, welche Farbe ist das jetzt? Ananas, obwohl das nehme ich glaube ich in, oh nein, Ananas weil es sehr hell ist doch lieber Ananas, okay zack so. ja diese ganzen Fruchtfarben dafür gibt es keine Auffüller mehr hm. ich geguckt, ich hoffe, dass die irgendwann mal wiederkommen, also das ist bei stand manchmal so, dass die mal weg sind und dann kommen sie wieder. So, ich versuche das mal hier reinzustempeln. gucken, ja, kann man nicht sehen. Okay, da muss ich doch ein dunkleres Gelb nehmen. Ich glaube, ich nehme Mango-Gelb, das ist, geht schon leicht als Orange. ja nur darum, dass man es dann auch noch lesen kann oder ich hätte es um ummalen können mit einem ganz feinen Feinleiner, aber dafür ist mir die Schrift nicht nicht äh, schön genug weil der Stempel doch ganz schön breit also da darf man nicht doll aufdrücken dann wird der so wie hier, dann verschmiert der so ein bisschen aber so gefällt es mir das ist schick so ja, genau. Und hier mache ich noch das auf der anderen Seite mache ich hier noch das Adventure mit drauf, weil es ist natürlich ein Abenteuer. Das mache ich, glaube ich, hier unten rein, wo das nicht so gut gestempelt ist. Und dann nehme ich wieder dieses pazifik Globe. Zack. So. So, Adventure, genau. Ja, cool. Passt ja alles super hier. Alles runterfliegt. Ja, so gefällt mir das schon richtig gut. Wie gesagt, ich werde hier meinen Text gleich ähm, alleine drauf schreiben. Da muss ich euch ja jetzt nicht zugucken lassen und euch mit langweilen, wie ich da den Text reinschreibe. Die ähm, na, Träume habt ihr ja gehört. Ich bin echt bei dem Schiff am überlegen, ob ich da doch noch mal mit einer dunkleren Farbe Aber ich bin noch nicht sicher. Ich lasse es erstmal so. Okay, ihr Lieben, ja, das waren meine beiden nächsten Seiten, die für mich sehr wichtig waren in meinem Glaubensjournal. Und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen gesegneten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.